Die Geschichte des Balsamikos ist auch die Geschichte der Familie Giusti. Was in den Räumen dieses Familienunternehmens lagert, ist das Ergebnis einer über 400-jährigen Tradition. In der 17. Generation ist es heute Claudio Giusti, der die Lebenswerke seiner Vorfahren weiterführt. Balsamessig aus dem Hause Giusti wurde an den königlichen Hof geliefert, damals eine hohe Auszeichnung. Aber auch heute wird dieses Elixier immer wieder prämiert. Die Rezeptur ist ein Familiengeheimnis. Wenn wir Claudio besuchen, wissen wir, was uns erwartet. Das Unerwartete. Denn immer wieder werden wir von dem Reichtum der Geschmacksfacetten überrascht. Die Zunge überwältigt den Verstand, der nur noch fragt, wie ist so etwas möglich? Ich kontrolliere gerade unseren Balsamico in den acht Holzfässern hier. Wollt ihr probieren? Direkt aus dem Fass? Herrlich, oder? Wie sich der Duft entfaltet. Im Mund bleibt der Geschmack lange erhalten. In so einer Batterie aus acht Fässern reift unser Balsamico. Hier aus diesem kleinsten Fass füllen wir einmal pro Jahr fertigen Balsamico ab. Gleichzeitig füllen wir aus dem Fass davor Balsamico wieder auf. Der Balsamessig wandert so von dem hinteren größten Fass über die Jahre in das kleinste, wo die Konsistenz am dicksten und der Geschmack am süßesten ist. Wir beginnen mit gekochtem Traubenmost im ersten großen Fass. Einmal pro Jahr nach der Traubenlese machen wir das fast voll. Diese Batterie hier ist seit mehr als 150 Jahren im Besitz meiner Familie.